Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Pickup Folge. Es ist wieder so einiges in meine Sammlung hineingekommen, was ich euch gerne mal vorstellen möchte. Die Hauptsache ist diesmal wirklich wieder Gameboy-Spiele, also keine besonderen neuen Konsolen oder ähnliches, aber es kann ja auch nicht jedes Mal sein. Und ich möchte euch mit einem, ja, mit einem lange vergessenen Pickup, sage ich mal, starten. Und zwar habe ich vor ungefähr ein Jahr bei Limited One zwei Switch-Spiele vorbestellt und ich habe es total vergessen, dass ich die da bestellt habe, weil eigentlich will ich auch bei Limited One gar nichts mehr vorbestellen, weil diese langen, wirklich sehr langen Vorlaufzeiten, ehrlich gesagt, gehen mir die so etwas auf den Keks, <lacht> ihr kennt es wahrscheinlich selber und irgendwie die, die Releases, die die haben, das ist für mich irgendwie viel zu inflationär, aber damals vor einem Jahr, haben sie ein Spiel als physische Version rausgebracht, was er natürlich unbedingt haben wollte, und zwar Quake für die Switch. Ja, es gab da eine Neuauflage des alten, guten Quake-Spiels und ähm, da ich das damals in meiner Jugend wirklich hoch und runter gespielt habe, wobei ich da eher bei, bei Quake 2 irgendwie zu Hause war, aber ich weiß noch, wie dieses Quake-Spiel damals irgendwie eingeschlagen ist, weil es war das erste Richtige, was jetzt wirklich gut aussah und nur mit Polygon gearbeitet hat und so weiter oder war Unreal zuerst? Ich bin mir gerade irgendwie gar nicht sicher, welches Spiel da der Vorreiter war, aber ich meine es war Quake und ähm, da wollte ich jetzt endlich mal eine physische Version haben, wo ich das ja damals schon äh, mir, mir ganz bestimmt gekauft habe. Ne? Und ähm, damit sich die Versandkosten und, und so weiter, habe ich mir das dazu bestellt. Das ist im Prinzip ein äh, Ego-Shooter. Ich glaube, er ist im letzten Jahr rausgekommen, was im Prinzip sich diesen Stil und ja auch das Spielprinzip ein bisschen von diesem guten alten Quake irgendwie aufnimmt und das halt als moderne Spiel rausbringt. Das heißt, die Optik ist ja oldschool und äh, das Gameplay auch. Und so als Retro-Fan ist das natürlich ein pures Muss, wo ich dann auch einfach zugreifen musste. Und ganz ehrlich, ich wollte auch jetzt nicht extra nur für... Ein Spiel, was an Kosten bezahlen, damit es sich so etwas lohnt, habe ich mir dann auch noch das dazu geholt. Aber wie gesagt, ähm, Limited One Games, ich bestelle auch nichts mehr. Das müsste eigentlich auch das Letzte sein, was bei mir noch so ein bisschen offen geblieben ist. Ähm, ich habe ja auch da äh, die Game Boy Neuauflage neu bestellt von Starhawk, um einfach mal zu so testen, wie da die Qualität ist. Ja, Qualität ist gut, aber... Es wird einfach zu viel und ich bin nicht mehr so der Switch-Spieler, deswegen lohnt sich das irgendwie nicht mehr so wirklich. Dann habe ich ein wunderbares Homebrew-Spiel und zwar Asteroid Chasers geschenkt bekommen. Und zwar von dem guten Betreiber von Yastuna Games, die diese physische Version auch veröffentlicht haben. An dieser Stelle viel Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Ähm, ich habe mal so ein bisschen mit ihm Kontakt gehabt, weil ich ja das Spiel in einer meiner letzten Homebrew vorgestellt Folgen irgendwie behandelt habe und ich da sehr angetan war. Das ist im Prinzip ein sehr cooles Puzzlespiel, wo ihr quasi so Karten habt, die ihr legen müsst. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Karten, ähm, wo ihr verschiedene Sachen entschärfen müsst. Zum Beispiel, wenn ihr Mine zieht, dann müsst ihr die entsprechend mit anderen entschärfen. Es gibt den Piraten und so weiter. Ist vom Erklären her ein bisschen abstrakt, wenn ich das einfach so erkläre. Wenn es euch interessiert, guckt einfach mal in die Homebrew-Folge rein. Und er hat das Video anscheinend gesehen und mich dann angeschrieben und so, hey, hast du Bock auf die physische Version? Ich habe ja von Yastuna Games ja schon DMG Deals Damage und war mit der Qualität sehr zufrieden und ich sage da natürlich nicht nein. Deswegen an dieser Stelle viele Grüße, an dich, falls du das sehen solltest, viele Grüße nach Frankreich und vielen, vielen Dank dafür. Ich werde mal irgendwann mal in nächster Zeit, habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen diese Homebrew-Hersteller vorstellen. Also da gibt es ja auch äh, crafts aus äh, Holland zum Beispiel, beziehungsweise den Niederlanden. Und dann, wie gesagt, ich habe Stuna Games aus Frankreich. Da habe ich schon jeweils so ein paar Spiele. Und ähm, das wird ja alles so, in, ich sag mal, Heimarbeit. Das wird alles noch manuell zusammengebaut. Das ist alles ähm, ja, noch, noch pure Handarbeit und nicht irgendwie maschinell gefertigt. Und ähm, um euch einfach da mal so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist die Releases, die ich habe. Da bin ich hier mit der Qualität zufrieden. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Weil es gibt natürlich Hersteller, die das vielleicht qualitativ nicht so gut hinkriegen. Ähm, habe ich zum Glück bisher noch keinen Anbieter irgendwo äh, gefunden oder dass sie da drauf reingefallen in bin. Aber das habe ich jetzt auch mal vor. Aber dann kommt da auch nochmal ein sprecher Community-Post, ähm, weil ich möchte auch ganz gerne, ähm, dass das ihr so ein paar Fragen stellt, die ich dann weiterleite, die ich dann im Video beantworten kann. Also ein bisschen Interaktivität ist mir da immer sehr wichtig. Das war jetzt so im Prinzip das Grobe und Ganze, was ich an, ja, äh, ich sag mal, OVP-Spielen habe. Und dann habe ich hier noch einen ganzen Stapel Gameboy-Spiele, der in meine Sammlung geraten ist. Und den möchte ich euch vorstellen. Und zwar einmal hier... Das ist das Spiel zu dem Film Dragonheart. Ähm, ich habe da an den Film, ehrlich gesagt, nur so dunkle Erinnerung, war ganz okay. Ich glaube, es gab auch einen Nachfolger dazu, das war so ein bisschen, ich sag mal, der Fantasy-Comedy vielleicht nicht, aber es war natürlich schon so ein bisschen eher lockerer. Eine Geschichte mit einem Drachen, der irgendwie Freundschaft findet, mit, mit einem Krieger und, ne, die retten die Welt, bla bla bla. Und da mag man natürlich jetzt denken, okay, das Cover, ihr es gesehen, es sieht erstmal so nichtssagend aus. Spielumsetzung, okay. Plattformer oder Minispielsammlung. Nein, das Spiel ist ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive auf den Gameboy. Und das finde ich super interessant. Also, das so ein bisschen gemacht haben, wie ähm, das Sword of, ähm, Sword of Hope. Das geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und ähm, gerade deswegen wollte ich es unbedingt mal in meiner Sammlung haben. Und ich finde, den Ersteindruck finde ich einfach. Gigantisch, dass das wirklich so auf den Game Boy portiert wurde. Und das als Filmumsetzung. Also Hut ab, das muss man sich erstmal trauen. Dann habe ich als nächstes Monster Truck. Ja, ähm, es ist ein Rennspiel aus der Draufsicht. So ein bisschen wie äh, ähm, so andere Super Offroad zum Beispiel. Auf dem Super Nintendo, beziehungsweise auch auf dem, auf dem Game Boy natürlich. Und ähm, also ihr habt so eine leicht isometrische Draufsicht. Und müsst halt Rennen fahren. Was besonders natürlich, wie der Name hier schon sagt, Monster Trucks. Das heißt, ihr müsst natürlich auch dann über andere Autos fahren. Das ist natürlich eher so, so eine Schotterpiste, wo ihr da rumheizt und so weiter. Beim Reinspielen habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gerafft, ähm, warum ich immer verloren habe. Weil ich war eigentlich immer Erster. Also irgendwie muss man da wahrscheinlich noch ein bisschen andere Sachen erledigen. Ich schätze mal Monster Truck, dass man vielleicht irgendwie mehr Autos zerstören muss oder ähnliches. Werde ich mich bei... Zu gegebener Zeit dann auch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Denn als nächstes Micro Machines. Damit habe ich mich schon näher beschäftigt und da müsste dann auch nächste Woche der Test dazu kommen. Wunderbares Spiel. Ich habe ja vor einiger Zeit mal Micro Machines 2 im Test gehabt. Uh, Turbo Tournament hatte das als Untertitel. Und ähm, das ist, ist ja halt diese Micro Machines. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, es sind diese kleinen Spielzeugautos, wo man dann auch irgendwelche Rampen und äh, Moopings und sowas dazu irgendwie kaufen kann. Hat man als Kind alle. Ich weiß, dass ich es damals auf meinem 386er PC unter Windows 311 hoch und runter gespielt habe, das Micro Machines. Hat sehr viel Spaß gemacht und auf dem Game Boy auch. Also es wurde sehr sehr gut portiert. Ihr habt natürlich dann entsprechende Umgebung, ne? weil natürlich diese Mini-Autos habt, spielt jetzt keine normale Formel 1-Strecke irgendwie, sondern natürlich den Küchentisch zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch Hindernisse wie irgendwelche Kleberflecke oder irgendwie sonst was. Außerdem habt ihr denn auch hier noch verschiedene Autos zur Auswahl. Ne? Und die haben alle ein unterschiedliches Handling, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und so müsst ihr euch von Renn zu Rennen immer so ein bisschen neu einstellen. Ne? Weil so ein, so ein Rennwagen gesteuert sich natürlich anders als so ein Geländewagen und, und da die Strecken auch immer Passend dazu sind, ist das natürlich immer eine wunderbare Sache. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir aus, um den Test schon mal vorzugreifen. Also wie gesagt, der Test kommt nächste Woche. Als nächstes habe ich euch Montezumas Revenge mitgebracht und ähm, das Spiel sagte mir so gar nichts. Also vom Titel her habe ich mir schon fast gedacht, das wird wahrscheinlich irgendeine Umsetzung von irgendeinem alten Arcade-Klassiker sein, weil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das so vor, Montezuma's Revenge. Das kann mir so richtig gut in der 80er Arcade irgendwie so als Spielautomaten sehr mystisch, so ein bisschen wie die Jungle oder irgendwie sowas vorstellen. Habe ich auch reingespielt, da scheint sich dieser Spieleindruck auch zu bestätigen. Es ist sehr Arcade-mäßig und auch sehr schwer. Ähm, auch hier habe ich noch nicht weiter in die Recherche reingegangen, aber ja, gut. Brain Drain ist der nächste Titel und wie der Name schon sagt, ist es ein Puzzlespiel. Und zwar ist es so ein bisschen was anderes Puzzlespiel, es ist mal kein Tetris-ähnlicher Titel, wo man irgendwelche Klötze mal irgendwie kombinieren müsste. Nein, die Klötze gibt's schon und es ist natürlich so ein Quadrat alles unterteilt. Und ähm, die könnt ihr so an festen Achsen bewegen. Und ihr könnt euch schon fast denken, ihr müsst dann halt ein bestimmtes Muster dann damit nachbilden. Muss halt ein bisschen knobeln, wie man das alles macht. Ich persönlich bin immer viel zu doof für diese Art von Spielen. Ich weiß nicht, ich mag schon immer diese Verschiebepuzzle nicht. Irgendwie fehlt mir da irgendwie die meine, passende Wahrnehmung. Ich weiß es nicht. Aber so an sich macht es einen ganz soliden. Anscheinend irgendwie. Mal gucken, wenn ja auf sowas steht, kann man da sicherlich durchaus zugreifen. Als nächstes habe ich mir ein Game Watch Gallery 3 geholt. Ja, das ist natürlich mal wieder eine Sammlung der guten alten Game Watch Spiele. Ähm, zum Unterschied zu dem ersten Game Watch Gallery wurde hier mal so ein bisschen mehr aufgebaut. Ne? Ihr habt voll schön einen schönen Grafikstil, die den ihr auf dem Modernen wechseln könnt und so weiter. Die Spiele an sich sind natürlich. Wie die alten Game-and-Watch-Spiele, das heißt sehr, sehr simpel. Deswegen finde ich persönlich diese Serie so ein bisschen, ja sag mal, langweilig, viel, ja, schon ein bisschen langweilig und ähm, eher nur so aus historischer Sicht irgendwie interessant, weil diese ganz alten Game-and-Watch-Spiele, dem meisten wird das euch, von euch ein Begriff sein, für anderen erkläre ich das kurz. Das waren von Nintendo selbst diese uralten LCD-Spiele. Ihr kennt wahrscheinlich die auch so von Tiger Electronics. Die sind hier relativ weit verbreitet gewesen, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ihr mit so meistens irgendein Handheld hattet, wo man jetzt keine Module irgendwie wechseln konnte oder sowas. Und die Grafik war sehr, sehr simpel. Das war im Prinzip so ein so Display wie so ein Taschenrechner. Und im Prinzip war das alles so ein bisschen vorprogrammiert, welche Position man da irgendwie haben konnte und ihr musstet dann halt da hin und her wechseln. Und ähm, das waren die Game -and Watch Spiele, das heißt sehr, sehr einfach und ähm, wurde halt umgesetzt. Ich finde, so ein bisschen aus historischer Sicht vielleicht, nenne ich es mal, kann man das eigentlich ganz gut machen. Ähm, aber ich, also ich würde mich da jetzt nicht stundenlang hinsetzen und das spielen, ehrlich gesagt. Als nächstes Bubsy 2 habe ich äh, sogar mal auf dem Flohmarkt geholt. Ich war seit langer Zeit mal wieder auf dem Flohmarkt. Ja, Bubsy ist ein Kack-Plattformer. Es war, es, Babsi ist ja so ein bisschen der Inbegriff dieser, hey, wir brauchen ein Plattformer-Maskottchen, äh, weil Sonic und Mario gibt es ja und das wollen wir auch machen. Nur halt äh, gab es ja viele Spiele dieser Art damals und leider waren nur die aller, allerwenigsten wirklich gut und Babsi 2 natürlich auch. Hier seht es am angewendeten Gameplay. Eieieiei, der Grafikstil. Also es wurde sich hier wirklich keine Mühe gegeben und das merkt man definitiv auch. Deswegen ganz schnell zu Shadow Warriors. Da habe ich ja schon einen Test zu gemacht, das habe ich mir auch auf den Flohmarkt geholt richtig geiles Spiel. Also während Babsi 2 scheiße ist, ist das richtig geil. Es ist halt ein Ninja-Spiel, ist äh, aus der Ninja Gaiden, ich hoffe, man spricht so aus, Serie. Äh, auf dem Gameboy portiert worden. Ich bin jetzt kein Experte, was die Serie angeht, deswegen kann ich nur diesen Gameboy-Titel für sich irgendwie betrachten. Und da macht Spaß. Ihr spielt halt ein Ninja, äh, läuft mit rum, mit dem Schwert, habt einen Greifhaken, womit ihr euch irgendwo hoch, äh, wieder rumhangeln könnt. Könnt ihr natürlich aber auch springen, also nicht wie im Bionic-Commando, wo ihr dann nicht springen könnt und nur mit einem Greifhaken. Dann äh, könnt ihr Ninja-Magie benutzen, wo ihr dann halt so eine Flammenwand von euch schießen könnt. Macht sehr viel Spaß, ist natürlich serientypisch nicht gerade das leichteste Spiel, aber es ist auf dem Gameboy sehr geil portiert worden und vor allen allem die Musik. Mua. Wunderbar. Und das letzte Spiel habe ich mir Beavis und Butthead gegönnt. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die Maskottchen von MTV, warum Maskottchen mal nicht, also die Serie, die damals auf MTV lief und das äh, wurde ja Viele Videospiele auch irgendwie versoftet und so auch hier auf den Gameboy. Auch hier war ich erst skeptisch, okay, was wird es werden? Minispielsammlung oder sowas, aber nein, es ist ein, ja, aus der isometrischen Sicht ein Abenteuerspiel, wo er halt so rumläuft, kleine Rätsel löst und da auch, ja. Kämpfe machen müsst und sowas und das hängt eigentlich auch ganz gut den Charme der Vorlage ein. Also wirklich diesen sehr speziellen Grafikstil etc., das wird hier wirklich, wirklich gut eingefangen. Also da bin ich so ein bisschen positiv überrascht. Ich habe irgendwie echt nicht viel erwartet, dachte mir so, ach ja, für die Sammlung ganz cool. ne? Aber da bin ich sehr, sehr positiv überrascht worden. Ich hoffe, dieser Eindruck, der, der bleibt, auch wenn ich noch ein bisschen weiter einsteige. Aber so vom Anspielen her... Nicht so schlimm, wie ich dachte. <lacht> ja, und das waren so schon mal wieder meine Pickups. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschö.